Eines der ganz großen themen in 2018 und 2019 das war nachhaltigkeit nachhaltigkeit davon reden wir immer bei den stoffwindeln wo wir uns oft weniger gedanken machen was aber wirklich wo wirklich jede menge müll anfällt das sind geschenke gerade jetzt zur weihnachtszeit und du weißt vielleicht dass ganz viele mittlerweile schon geschenkbeutel verwenden die sind ja total einfach dann auch selber zu nähen Du nimmst entweder ein großes rechteckiges Stück Stoff, klappst es einmal um oder du nimmst zwei Stücke Stoff und machst dann entweder zwei Nähte nur an der langen Seite oder hier noch eine, eine dritte an der kurzen. Dann nochmal hier drin umschlagen, den Saum nähen und danach einfach mit einem Geschenkband dann das Beutelchen verschließen und ruckzuck ist das fertig. Das ist total einfach. Etwas aufwendiger ähm, in der eigentlichen Verpackung dann, das sind... Die Verpackungen aus Stofftüchern und das kommt aus Japan und heißt Furoshiki. Das ist eine uralte Technik und die Japaner verwenden dabei wunderschöne Tücher, also teilweise auch Seidentücher. Das können dann entweder große große Halstücher, ein Schal sein oder es sind spezielle Geschenktücher. Aber es kam auch die Frage auf, kann das denn nicht auch mit Mullwindeln gemacht werden? Ja, das geht auch. Du kannst auch mit Mullwindeln oder auch mit großen Flanelltüchern, so bunt, oder eben auch unifarbenen, bunten Mulltüchern, kannst du Sachen einpacken. Ich habe dir jetzt ein paar äh, Tipps zusammengestellt, habe da ein paar Videos gemacht und du siehst, das klappt. Es kann natürlich sein, dass die Tücher nicht äh, so ganz darüber passen wie jetzt hier. Das ist eine große äh, Flasche mit einem perlenden fruchten Saftgetränk und ähm, das Tuch ist eigentlich etwas zu klein. Denn die meisten Mulltücher sind ja 80 x 80 cm groß, aber es sieht trotzdem schön aus. In dem Fall wäre das sogar ein schönes Geschenk direkt nach der Geburt. Da haben die Eltern was davon, vielleicht noch Geschwisterkinder und eben auch das Baby an sich. Also, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und wenn du jetzt gerade an Weihnachten ähm, das Video guckst, fröhliche Weihnachten!